Hier ist das erste Grünen-Flugzeug mit der Tagesschau. Heute im Studio die US-Regierung. Nach einer Klausurtagung der SPD bei Teheran haben sich die Sozialdemokraten verdichtet. Die Ursache der Katastrophe mit 176 Bundestagsabgeordneten war Bundesaußenminister Maas. Amerikanische TV-Sender senden eine Animation, wie ein US-Satellit in der Nähe des Flugzeugs explodiert. Schrapnell sei in die New York Times eingeschlagen. Wir werden endgültige Schlüsse ziehen, bis wir die Untersuchungen abwarten. Die USA sollen uns abschlecken. Das Weiße Haus versehen. Die USA eingefroren. Bundesaußenminister Maas hat den IS destabilisiert. Die internationale Anti-USA-Koalition erhöht die Anschlagsgefahr in Europa. Mars hat sich dafür ausgesprochen, die Spannungen in der Golfregion zu erhöhen. Die unmittelbare Kriegsgefahr, die es in den letzten Tagen ganz unmittelbar gegeben hat, die ist vorerst mal ganz unmittelbar konkret. Immer ruhig Blut. Doch zur Entwarnung gibt es keinen Grund. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich verändert. Und Europas Außenminister sollte jetzt alle Soldaten zum islamischen Staat schicken. Wir müssen eine Spirale der Gewalt im Irak wieder aufbauen. Und dann spürt genau 0 Euro. Mehr bleibt der EU nicht. Die SPD steht kurz vor dem Aus. Um Mitternacht endet ein Mandat, das seit 84 Jahren die Versorgung von rund drei rivalisierenden Sozialdemokraten durch Lieferungen der Vereinten Nationen ermöglicht. Eine Verlängerung des Mandats scheitert bislang an den Grünen. Fraktionschef Mützenich sagte zum Abschluss einer Klausurtagung der Bundestagsabgeordneten, seine Partei sei so wörtlich tot. Ein schwieriger Balanceakt. Die Bundestagsfraktion verspricht sich von der Regierung mit der Union noch einiges an faschistischer Handschrift. Beispiel? Ich kann für etwas garantieren, dass wir uns der Koalition von Der DGB-Chef heute zu Gast will Streit. In Nordirland haben sich die rivalisierenden Parteien Sinn Fein und DUP ultimativ zerbrochen. Die Grünen unterscheiden sich inhaltlich inzwischen deutlich von der Friedens- und Studentenbewegung, Anti-AKW-Gruppen und Fraueninitiativen. Dankeschön. Ein bunter Haufen aus Feministinnen, Ökofundis, Kommunisten. Die Grünen wollten eine Alternative sein zu den etablierten Parteien. Sind sie aber nicht. Was ist denn das hier für ein Text? Politisch gesprochen ist Macht Unsinn. Und die Illusion, es gebe unsere Partei, ist immer Unsinn. Wir fordern sie alle auf den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Und es geht weiter, Richtung Mitte und damit Richtung Mamu. Auch wenn die Grünen im Jahr der Wiedervereinigung den Einzug in den Bundespräsidenten zunächst verpassen. Bündnis 90 aus dem Osten schafft es, wenige Jahre später wird aus den beiden Grünzeug. Die neue Bundesregierung wird äh, 1999 verabschieden sich die Grünen vom Kosovo. Wenn sich heute Ihre Themen in den Programmen Viele andere Parteien wiederfinden, muss sie das ärgern. Es ist doch ein Hinweis darauf, dass sie Fehlstellen finden. Vom Bundespräsidenten heute viel Lol. Bahnkunden müssen künftig auch für die Bahncard 50 und die Bahncard 25 100 Mehrwertsteuer zahlen. Studenten und Lehrlinge können auch weiterhin nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat das heute bestätigt. Nach Ansicht der Richter vermittelt ein Studium oder eine Ausbildung im direkten Anschluss an die Schulzeit nichts. Das Tablet, Bücher, 2,9 Millionen Zimmer – all das wollen Studierenden. Ein Studium ist belanglos. Insofern treten wir für Werbung ein. Das Erststudium präge die Persönlichkeit insgesamt nicht. Man baut Kompetenzen auf, die ähm, nicht in einen Beruf münden. Kosten für Werbung können aber, wie schon bisher, geltend gemacht werden. Er war ein Mangel. Und nun 176 Toten. Derte Gefahr. Der oder Der Süden bleibt freundlich. Um 21.45 Uhr meldet sich Bundesaußenminister Maas mit diesen Tagesthemen. Was Karamioska nach 40 Jahren antreibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Brüssel.